Weiter geht's! haben oh, wir das. Oh, hier wird Müll verbrannt irgendwo. mich daran. Ja, nicht mehr. Der Motor da denkt schon wieder, ich würde nur ne und so. Natürlich. Ich doch nicht. Feuchtig, feuchtig. Feuchtig, feuchtig. feuchtig, feuchtig. klimatisiert, sauber, alles bei. Ach sauber! Das ist der Mulut. Mulut Habibi. Wo gehen wir hin? Zum Friseur. Da, da geht es jetzt zum Friseur rauf. Nee, ich guck mir jetzt den Friseur an. Komm Oh, so, jetzt gehen wir zum Friseur hoch. glaub mir doch kein Mensch eh. <lacht> und Fußball, Football. Plank? Das machen wir morgen auf Arbeit. Montag. Wie, lass mal, Feigling. Wir müssen auch wieder ab. Wir kommen in eight, just over. over. Und in der On-Strike 6, Wie keine Glatze. Ich eh keine Glatze. Ich keine Glatze? Oh, hier? Hier, hier! Das zeige ich dir gleich so, auf dem Video. Das gibt es Jetzt lass dir mal seinen Job machen. Ah, was I look outside. Maybe it's more interesting. Bull. Kopf einziehen. Ei, man glaubt es nicht. Oh. Unser Fahrer, Mona Lisa. Oh, I look, I look, I look, wait, wait, wait. I don't think so. We eat in one hour. Meep <laughs> meep.